Hat deine Figur ein Tattoo im Gesicht? <lacht> Nein. Willkommen bei der Marmeladenoma auf der Märcheninsel. Heute stelle ich euch ein Spiel vor, das mich irgendwie fasziniert. Ich werde es euch zeigen. Hier steht, hallo, ich bin Aginator. Um ein neues Spiel zu beginnen, klicke auf spielen. Möchtest du den Jugendschutzfilter aktivieren? Ja. Bei diesem Spiel denkt man an eine Figur und man kann sie durch Fragen suchen. Ihr könnt mitraten. Ich, ihr wisst zwar nicht, an was ich denke, aber ihr könnt mitraten. Ich beginne. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Spielt deine Figur Minecraft? Nein. Ist deine Figur weiblich? Ja. Ist deine Figur in einer Beziehung? Hm. Ich sage, ich weiß nicht. Hat deine Figur ein Tattoo im Gesicht? <lacht> Nein. Ist deine Figur im Besitz von Paluten? Was bitte sind Paluten? Ein anderer YouTuber. Nein. Hat deine Figur etwas mit Katja Krasser zu tun? Nein. Ist deine Figur sehr dick? Nein. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Besitzt deine Figur Haustiere? Nein. Hat deine Figur lange braune Haare? Nein. Hat deine Figur in lichtenstein gelebt? Nein. Ist deine Figur ein Mensch? <lacht> ja. Hat deine Figur dunkle Augen? Ja. Ist deine Figur männlich? Nein. Hat deine Figur Tattoos? Nein. Ist deine Figur älter als 26? Ja. Ist deine Figur älter als 40? Ja. Hat deine Figur einen berühmten Sohn? Ja. Ist deine Figur asiatischer Herkunft? Nein. Kommt deine Figur aus Russland? Nein. Ist deine Figur eine Großmutter? Ja. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Ja. Hat... Fertig. Haha, <lacht> schaut mal, was da rausgekommen ist. <lacht> ist ist wirklich ein nettes Spiel. Ich bin sonst nicht so begeistert für die neuen Dinge, aber ich bin total erstaunt, was die Technik alles kann. Ich werde immer andächtiger in Bezug auf Technik. <lacht> ich denke mir wieder eine Figur aus. Das Spiel beginnt. Ist deine Figur männlich? Ja. Wurde deine Figur in Deutschland? Ja. Das sind die Fragen. Ist deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Spielt deine Figur bei Minecraft? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Nein. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Nein. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Hat deine Figur eine feste Freundin? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur dunkle Augen? Nein. Hat deine Figur schwarze Haare? Nein. Spielt deine Figur Benjo? Nein. Ist deine Figur durch Bibis Beauty Palace bekannt geworden? Nein. Ist deine Figur ein Basketballspieler? Nein. Ist deine Figur auf Musicali vertreten? Nein. Ist deine Figur älter als 18? Nein. Hast du ein Autogramm von deiner Figur? Ja. Ich mag deine Figur Wassermelonen? Ja. Ist, hat der Name deiner Figur fünf Buchstaben? Ja. Ist deine Figur ein Vlogger? Nein. Ist deine Figur ein Mensch? Ja. Ist deine Figur, deine Figur türkischer Herkunft? Nein. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Nein. Ist deine Figur über 15 Jahre alt? Ja. Ist deine Figur über 18? Nein. Hat deine Figur eine Schwester? Nein. Falsch. Ich denke an Lukas. <lacht> der hat doch dunkle Haare, äh Augen, und Haare. Wie kannst du an Ju Lukas denken, wenn der dunkle Haare und dunkle Augen hat? Die Frage war blond und helle Augen. So. Man kann sich halt täuschen. So, das war's für heute. Aber ich empfehle euch das, es macht viel Spaß, ich habe viel gelacht. <lacht> Gut, ich sage euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.